Ich vermute da hinten ist einer. Komm. Bitte. Ja. Darkness, wie gut bin ich. <Sie> Moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge Skyborns. Heute mal bei meinem chilligen Homie Center. Wir machen nämlich heute die Center Challenge. Akzeptieren die. Und schauen mal, was wir machen müssen. Das war Challenge. Was müssen wir machen? Okay, wir müssen zum Wizard gehen. Wo ist der gute Herr? Ist doch Hier, ne? Stevie Meister, komm. Gucken wir mal. Wir brauchen auf jeden Fall Sachen. Erstmal ein bisschen Hause Wir brauchen 5 dieser Special. Die S, -O -L. Schauen wir mal in unsere Weihnachtskisten. Hier 5 Stück von den 1 Orb Community. Welchen nehmen wir hier? Den einminütigen. Dann brauchen wir 64 Magneten. Boah, ordentlich verlangt der aber da. Ne? Ich brauche, glaube ich, noch einen Diamanten. Okay, dann kaufen wir uns einen. So, jetzt vielleicht. Ich weiß nicht, ob das klappt. Oh ja, es klappt. Sehr gut. Okay, go talk to the Archimist. Archimist ist, glaube ich, hier hinten irgendwo. Hier, hi. Rocky dog. Hey, ich will mit dir talken, schnacken. No. Okay, der will nicht reden, dann muss ich ihm ein bisschen das bringen. Muss ich ihm das genau geben, ja? Ah, man muss genau auf die Summe... Abgestimmt haben, okay. Bring your Alchemized Diamond of Darkness back to the Wizards. Zurück zum Wizard. Go oh, speak to the Sorcerer. The sorcerer ist, glaube ich, der bieter Okay, dann sprechen wir auch nochmal mit dem hier. Hi, hi, schnacken. Okay, go seek to the Sorcerer. Jetzt noch mich wieder mit dem Wizard äh, sprechen. Hallo? Aha. Jetzt muss ich dem Sorcerer wieder was geben. an ah, mit einem Soulstone, okay. Ähm, dann muss ich wieder nach Hause. <lacht> das ist ja ein Bungelatsche. Bei der Challenge muss man echt viel hin und her latschen. Das ist, glaube ich, das einzige Lästige daran. Ich glaube, ich muss jetzt wieder zum Sorcerer, ne? Ein Diamanten und ein Soulstone, so. Okay, jetzt muss ich drei Darkness-Elemente finden. In der Warzone. Ich glaube, das ist der schwerste Teil, wurde mir gesagt. Dann würde ich sagen, Challenge Accepted. Mal schauen, ob wir auch was finden. So, wir versuchen jetzt mal, Darkness-Elemente zu finden. Schauen wir mal, ob wir welche finden. Ich werde es jetzt einfach im Zeitraffer machen. diese Challenge schaffen wir jetzt schon ein Wunder Oh Einen haben wir Oder? Wir haben einen Einen haben wir Sehr nice Jetzt nicht dass wir überhaupt einen finden ich vermute da hinten ist einer Komm Warte ja. Ich möchte hier noch mit einer Rocket hochfliegen Darkness! Wie gut bin ich. <lacht> ich ich glaube, ich krieg die Challenge schneller als jeder andere hin. Ich weiß nicht, die anderen brauchen so fünf Jahre. Ich mach das hier in ein paar Minuten. Die kommen. Gib mir die Rocket. So, haben wir es eingesammelt? Perfekt. Zwei schon. Brauchen wir brauchen nur noch einen. Ich glaube. Sorry, Leute, ich wette, ihr habt so fünf Jahre. Oh mein Gott, ich habe es echt am schnellsten geschafft Hier ist noch einer Was zum Teufel Ich habe es gerade in einer Minute geschafft, Leute ne? Okay, jetzt gehen wir spawnen Was? <lacht> was haben wir jetzt hier? Ein Diamant Bring the soul of darkness Back to the center Okay, Okay, dann gehen wir mal zum Sandy. Sandy, okay, was haben wir jetzt? Okay, ich gehe mal das Item craften. Er hat ihn, er hat ihn drin. Ich habe ihn gekauft, perfekt Leute. Jetzt es, guckt genau hin, wie es craften muss. Ihr müsst. Ihr so. Danach hier Mystery Egg, Super Cookie. Diese Seele da in der Mitte, Dings da so. Oh, perfekt. Also hier, Skeletthead, Mystery Egg, Super Cookie. Seed Box, Sword of Darkness, Super Settling, Ignite ein OP unten und eine Redstone holen. Dann craftet ihr das ganze. Okay, dann geht ihr in Market. Okay, mit wem muss ich jetzt reden? So. Use the soul of darkness born egg on your island and kill okay. Challenge. Was habe ich? Ich muss jetzt diesen Boss töten. Oh mein Gott. Okay, mal schauen ob der stark ist. Let's go. Bad Luck. <lacht> so verdient. Leute, sowas nennt man Instant Karma. Einfach hier 1. Und Leute, so verdient man. Okay, wir sehen uns dann in zwei Stunden, wenn ich den Boss hier spawnen kann. Bis später, Peter. So Leute, wir können jetzt endlich den Boss spawnen. So wie ich es wollte. Okay, spawnen wir mal den Boss. Okay, dann will wir spawnen Location. Okay, Item. Halt, open Area, okay. Ich muss jetzt glaube ich hier spawnen. Okay nochmal. Und jetzt muss ich versuchen, den einzubauen. Wo ist der Kollege, okay. Ja. Baum mir, Kollege. Versuchen versuche ihn gleich da unten einzubauen. Ich werde ihn jetzt in die Ecke hier kommen. Dann baue ich den ein fix. Welchen Platz habe ich die Slots? Drei. Nein. Geh da rein. So. So den haben wir jetzt eingebaut den Kollegen. Okay, versuchen wir versuchen immer. mal eigentlich ganz easy ihr müsst ihn einfach nur einbauen den kollegen wir müssen spawnen und dann baut ihr den einfach fleißig ein so wir haben es geschafft leute wir haben es geschafft sehr sehr nice und okay, okay wir müssen jetzt mit dem reden market und jetzt talken wir mal mit dem geilen Dude hier, ne? Central. Hi. Jetzt haben wir nämlich diese schöne Loot Chest. Let's go. Da werden wir jetzt einen Shard rausziehen. Einen schönen Shard. Okay, jetzt... Wollen wir es sagen? Ne. Okay. okay, ich hau die Chest jetzt auf. So, erstes Item So, was haben wir, was haben wir? 10.000 Stars, zweites Item Nice Ass, Junge, hat einen Chart. Eigentlich ist das Wichtigste das letzte Item, ich weiß nicht wie das heißt Hier das Bonus Item Der Rest ist eigentlich vollkommen egal Okay, yeah, jetzt kommt das fünfte. Und dann kommt ein Chart für mich. Komm, komm. So ein Challenge-Pass wäre ja nice gewesen, aber egal. Und jetzt kommt mein Chart. Ja. Mein Chart kommt da doch. Random Immortal-Chart, ja. Muss skippen. Jetzt skippen. Nee. Rip mein Leben. Nee, doch. Was? Geil! Sehr nice. Mega geil. Fünfmal. Ist geil. Das ist sehr geil. Challenge Pass nehme ich. Nehme ich. Kein Ding. Also das finde ich gar nicht so schlecht. Fünf Challenge Pässe. Dann kann ich easy going denn uh, prestige Wie viel habe ich jetzt hier? Hier lag da auch noch einer, glaube ich. Irgendwo lag hier auch noch einer. Hier. hier lag irgendwo einer drin. Hier ist noch ein Challenge Pass, den hau ich dann hier oben noch rein. Ich habe sechs Challenge Pässe. Nice. Okay, ich würde sagen, das war es jetzt auch mit der äh, Christmas Challenge. Tschüss.